Mein Name ist Gerritje Krieger, ich bin 43 Jahre alt, freie Journalistin und Autorin und ja, wenn ich nicht gerade was anderes schreibe, dann bin ich Sekretärin für Eddie, den Mops, der auch eigene Bücher schreibt. Als unsere letzte Hündin gestorben ist, sind wir ins Tierheim gegangen. Wir hatten eigentlich überhaupt keine besondere Vorstellung, irgendein Mischling mittelgroß und ja, stattdessen kam uns dann die Tierheimmitarbeiterin mit dem sechs Monate alten Eddie Mops entgegen und irgendwie war da für mich im ersten Moment klar, der ist es, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Die Geschichte mit der Kolumne war eigentlich eine ganz spontane Sache. Die haben Eddie und ich dann irgendwann immer zusammengeschrieben, jede Woche Freitag. Und die heißt Eddies Weekly, uns gemeinte Mobskolumnen, und erscheint jede Woche auf meiner Homepage. Es gibt eigentlich kein Thema, das Eddie in seiner Kolumne nicht aufgreift. Es gibt halt Kolumnen, die drehen sich zum Beispiel um seine Abenteuer mit der Katze, aber er behandelt auch Themen wie tierischen Liebeskummer oder wie unglaublich schwierig es ist, als Mobs ein Date zu haben. Da lässt er sich halt ein bisschen von dem leiten, was ihm so in der Woche passiert. Insofern war natürlich auch völlig klar, dass Eddie natürlich auch Fußball guckt und selbstverständlich auch die WM miterlebt. Und beim Spiel Niederlande gegen Argentinien ist dann dieses Foto entstanden, bei dem man einfach so unglaublich dahin gegossen, gesessen und geguckt hat. Und so ist dann dieser Tweet zustande gekommen. Dass man aus Sicht eines Hundes eine Kolumne schreibt, das eröffnet einem halt einfach völlig andere Möglichkeiten. Der Eddie hat halt die Möglichkeit, einfach völlig frei von der Leber weg zu und zu schreiben, was er denkt. Und ich glaube, dass den Leuten das unheimlich Spaß macht, einfach mal das Leben aus seiner Sicht zu betrachten. Die schönsten Erlebnisse mit Eddie also sind sicherlich die Veröffentlichungen der beiden Bücher zu erwähnen. Als damals die Mobsmonologe monologe 1 erschienen sind und ein paar Monate später der zweite Teil. Das waren natürlich schon ganz besondere Momente. Was mich aber auch immer wieder echt umhaut, ist der riesen Zuspruch von seinen Lesern und Fans. Das fängt halt damit an, dass wir unglaublich viel Post kriegen, Briefe, aber auch Geschenke. Eine seiner Leserinnen hat ihm tatsächlich sogar einen Pulli selbst gestrickt. Das finde ich immer wieder überwältigend und damit hätte ich so im Leben niemals gerechnet. Es gibt eine Menge Leser, die jetzt schon auf den dritten Teil von Die Mops Monologe warten und ich denke, Eddie und mir fällt ganz bestimmt immer wieder irgendwas ein, was wir beide zusammen anstellen können. Thank you